Hallo und Willkommen zurück zur 47. Folge des Let's Play Civilization 3. In der letzten Folge hatten wir Halt gemacht, kurz bevor die äh, Endrunde, also die Runde begann, in der das erste Raumschiff gestartet ist. Wir haben jetzt 1995, also in der letzten Folge hatten wir 1990 am Anfang, ist nicht gar nicht mal so viel Zeit vergangen und jetzt beginnt die nächste Runde. die beginnt auch erstmal damit, dass wir ein bisschen warten können. Hier ist die Kathedrale fertig. In Berlin. In Berlin ist inzwischen alles fertig, so wie ich das sehe. Hier gibt es hm. ein Solar Plant. Ein Solar unten. Hydroplant. Ich weiß nicht, ob die, äh, ob die sich noch stecken. Also, das Hydroplant gibt es ja kostenlos durch den Hoover Dam. Ähm, aber ob das jetzt noch mehr bringt, quasi dadurch. Ja, ähm, keine Ahnung. Jetzt kann ich hier irgendwas anderes bauen, wie zum Beispiel nochmal einen Siedler. Durch die Kathedrale gibt es kaum unzufriedene Menschen nur noch den einen und der wird quasi total gut ausgeglichen durch die glücklichen menschen Civil Disorder in Hastings. Hm. Doch die Kathedrale vorhanden. Das Hydro-Plant ist vorhanden. Hier könnte ich ja mal drauf achten, aber es sind sechs Runden. Uh, das mir zu merken. Muss ich mir aufschreiben. Äh, Cologne hat jetzt äh, 86, nee 68 pro Runde Production. Gut, schauen wir mal, äh, wie es aussieht, wenn äh, das Solar-Plant fertig ist. Marine und Paratrooper gibt's. Quasi genauso nur umgedreht. Marine kann, glaube ich, auf einem U-Boot mit mitfahren. Hier ist soweit auch alles fertig. dumm die dum Die Dumm-di-dum. Das geht ja auch flott. Mit diesen ganzen Dingern. Oh, ein Manufacturing-Plant ist fertig. Das ist natürlich auch schön. Das ist doch hier eigentlich mitten im englischen Gebiet. Und hier ist nicht so viel... Äh, wie nennt man es? Keine Ahnung. Nicht so problematisch mit dem. mit der Korruption. Genau, Korruption nennt man es. und vier Städte mit disorder Potsdam hat jetzt auch seine Granary. Die ist auf 6 gewachsen. 6 angewachsen. Kann ich auch noch das Solar Plant bauen. Meins dehnt nochmal den Einfluss aus. Hafen, wäre nicht schlecht. Okay, Global Warming schädigt uns hier auch zunehmend mehr. Ich glaube, vier Städte waren von Unruhen betroffen. Das war alles nicht hier. Die sind ja alle super glücklich da. Schon inzwischen. Erzählt habe, waren es jetzt drei? Vielleicht waren es aber auch schon vier. Naja, okay. Ja, sieht alles gut aus. Gut, dann machen wir weiter mit unseren Arbeitern. Okay, Reim ist jetzt auch angebunden. Dann wir doch mal nicht schlecht ruhen und Katre mitzunehmen. Oh, Bordeaux fehlt noch. Ja, ich dachte mir doch, da waren vier. Gut. Okay, stören wir hier wen? Neumünster stören wir nicht. Richmond stören wir auch nicht. Im Gegenteil. Immer überstören ist in New Paris. Da würden wir jetzt reinragen um zwei Felder. Meine Güte. Das ist in Ordnung. Ich denke, das ist in Ordnung. Schade, dass ich das nicht bekomme. Das hätte ich natürlich auch noch gern. Dann müsste ich aber noch einen höher gehen. Aber dann verliere ich hier nach unten wieder so viel Land Obwohl ich hier den Streifen trotzdem verliere Dann müsste ich eigentlich ein, eher eine runtergehen Und dann könnte ich hier nochmal eine Stadt bauen Äh, nein, nein, nein Ich baue die Stadt jetzt hier und basta Und ich nenne sie Ich nenne sie Xanten Ich weiß gar nicht, ob Xanten so geschrieben wird Aber ich glaube schon sehr cool, ja, Stadt gebaut, der Rest ist angebunden, gut da ist ein mech äh, infantry fertig die kann ich gleich kann ich gleich noch eine bauen und auf Naxanten mit ihr So, jetzt kommen die automatischen Einheitenbewegungen und dann ist die Runde auch bald schon wieder am Ende und dann werde ich äh, sehr wahrscheinlich das letzte Raumschiffelement fertigstellen. dumm dumm dumm ja hier bin ich jetzt mit meiner einheit mit meiner meinem siedler ich könnte hier die stadt bauen vielleicht doch ein weiter unten das spielt eigentlich keine rolle irgendwie ein feld bleibt irgendwie immer aus bleibt eben das hier unten aus aber nicht so wild ich baue das Ding noch so ein ortsname der mir eingefallen ist ein Großteil der Felder ist leider nicht mehr oh, ups <lacht> da ist es leider nicht mehr möglich ähm Ich sag schon, da ist es leider nicht mehr möglich, was anzubauen überhaupt. Ah, es wird schon, wird schon werden, denke ich. So, die Runde ist zu Ende. Hier ist wieder ein der Siedler fertig. Ich baue einfach hier auch noch eine Mac Infantry. Ja, St. Petersburg ist die U-Bahn fertig. Macht ruhig weiter. Ei, ei, ei. Hier schrumpft's. Die brauchen dringend Eisenbahnen, um weiter wachsen zu können. In Marseille gibt es Disorder. auch in einer zweiten Stadt, wo ich nicht so schnell erkennen konnte, welche Stadt das war. Ja, hier ist jetzt auch alles fertig. Und zwar wirklich alles. Was soll der Geiz? Geld. Produzieren wir Geld. Es sind immerhin neun. Die Runde. Ah ja, okay. Also in diesen drei französischen Städten da direkt äh, beieinander. Da geht's rund. jetzt auch schon alles fertig. Die Stadt kann im Moment auch gar nicht wachsen. Könnte denn weiter wachsen, wenn es mehr Eisenbahnen gibt. Aber, äh, ja, bleibt mir jetzt auch nichts anderes über, als was zu produzieren. Hier ist das Hospital fertig, das heißt die Stadt wird weiter wachsen, noch keine Factory gebaut, das wird Zeit. Grozny, Flensburg sind auch betroffen. Dann werden wir mal die ganze, ganzen Unruhen beheben und drei französische Städte nebeneinander genau diese drei so Rostock wächst nicht mehr. Da ist eine weitere Mech infantry fertig. Ab nach Hoyerswerda mit der. In Hamburg wächst zum Beispiel auch nicht mehr. Das muss alles nicht sein. Kennen wir mal die Felder mit äh, Schienen ausstatten. Eine weitere Mech-Infantry. Das war gleich voll machen. Jetzt frage ich mich, wie schaut's aus mit dem Rundenende? Warum habe ich noch keinen Hinweis bekommen, dass das Raumschiff jetzt fertig ist? Und was macht eigentlich dieser Siedler da im, im Gebiet der Amerikaner oder so? in the dark zone Genau, du solltest hier mal gucken bei Rostock, da kann man doch noch so viel Felder mit Schienen zupflastern, sodass diese Stadt auch noch weiter wachsen kann. Gibt sicherlich auch noch Möglichkeiten, wo man Städte bauen kann, zum Beispiel irgendwie hier direkt. erstmal hier rüber, lieber Siedler, jo, da ist auch eine Straße entstanden, die Städte wachsen auch nicht mehr, gerade die sind ja hier unser Hort an Produktion, da werden wir mal dafür sorgen, dass sie dann doch noch weiter wachsen. Oh, die Runde ist zu Ende. Was macht der hier im amerikanischen Gebiet? Wo läuft der eigentlich hin? Frag ich mich. Und von wo kommt der? Hm. Komische Bewegung. Aber hier sind eigentlich Arbeiter, von daher eigentlich alles nicht so wild. Nun gut, und was ist mit unserem Raumschiff? Äh, was ist mit unserem Raumschiff? Wo finde ich das überhaupt? Bei, äh, nee, das ist ja, Irokesen. Mit den Irokesen habe ich äh, den Pakt. Die Amerikaner haben doch auch einen mit auch einen mit den Irokesen. Na, ist doch schön. Ich werde mal die Amerikaner kontaktieren. Vielleicht geht das jetzt mit denen auch. Dann können wir hier so ein Trippelbündnis machen. Es geht nicht. Hm. Schade. So, wie sieht's aus? Science? Hm. Okay, irgendwo gibt es die Möglichkeit, äh, nach dem Raumschiff zu gucken. Und das Raumschiff zu starten. Es sei denn, das geht gar nicht, wenn man. Wenn man sonst schon alles fertig hat. Also, wenn man eigentlich schon gewonnen hat. Das wäre natürlich äh, sehr schade. Es gab, glaube ich, auch noch immer eine Schlussanimation mit dem Raumschiff. Ähm... Also hier bei Wissenschaft könnte ich mir das gut vorstellen, da ist es aber nicht. Hier kann ich mir das schlecht vorstellen und da ist es auch nicht. Hm. Da ist es natürlich auch nicht. Hier ist so ein Pünktchen dran, weil wir wahrscheinlich mit denen assoziiert sind. Ich auch kein Raumschiff. Hier auch nicht und hier auch nicht. Kann ich nur die Staatsform ändern. Ja, schade eigentlich.